Wenn man heute von Sozialismus spricht, dann macht sich bei vielen sehr schnell Panik bereit. Und wenn jemand beispielsweise einen Vorschlag macht, wie wir in Zukunft unser soziales Miteinander verbessern können oder unsere sozialen Standards, dann geraten manche wirklich direkt in Panik, sehen dieses Wort Sozialismus und denken, oh mein Gott, das, der, der will eine zweite DDR oder das endet doch am Ende bestimmt genauso wie in Venezuela. Dabei muss ich sagen, Also Sozialismus hat für mich ja nichts damit zu tun, wenn eine Familie eines Landes den ganzen Reichtum dieses Landes verzockt, ja, das hat mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun. Also schauen wir uns doch heute einfach mal zusammen an, was bedeutet Sozialismus, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für euch und wie können wir damit in Zukunft umgehen, denn dieser Begriff wird uns mit Sicherheit noch sehr lange beschäftigen. Interessant ist, wenn man sich mehrere Quellen anschaut, dass es nicht die hundertprozentige Definition von Sozialismus gibt. Aber man kann sich auf ein gewisses Fundament des Sozialismus verständigen, wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Das werdet ihr im Prinzip bei jeder versuchten Definition irgendwo finden. Und genau diese Dinge spielen auch heute hier in Deutschland eine wichtige Rolle bei unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Sozialismus, den diese drei Dinge besonders wichtig sind, das ist die Grundlage des Sozialismus, und ich stelle dem Sozialismus den Kapitalismus gegenüber, das machen natürlich viele andere Menschen auch, ähm, der genau das Gegenteil davon ist. Also wir haben quasi zwei ähm, sich gegenüberstehende Parteien. Auf der einen Seite, ich mache das jetzt mal ganz einfach, ganz erlaubt sage ich, da steht der Sozialismus und der, für den gilt, ähm, einer für alle und alle für einen. Und auf der anderen Seite steht der Kapitalismus und für den gilt, jeder für sich oder auch jeder gegen jeden, wenn es sein muss. Und die stehen sich wirklich direkt gegenüber und alles, was dazwischen ist, das ist quasi so eine ja, Mischzone, das ist so, so eine Schnittmenge und da kann jetzt alles Mögliche dazwischen sein. Wir stehen tatsächlich mit diesem Land, Deutschland, mit unserer Gesellschaftsordnung, mit unserem Wirtschaftssystem auch immer irgendwo dazwischen. Es gibt nicht immer nur das eine oder das andere, sondern wir stehen irgendwo dazwischen. Und egal ob wir jetzt über neue Dinge reden, neue Gedanken, wie zum Beispiel das Grundeinkommen oder die Gemeinwohlökonomie, all das gehört irgendwo dazwischen rein. Für mich gibt es, wie gesagt, nur das eine oder das andere und dazwischen ist eine große Schnittmenge. Und darin bewegen wir uns. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was soll das mit dem Sozialismus, der hat doch hier überhaupt nichts verloren in Deutschland heutzutage, das haben wir doch alles schon mindestens 30 Jahre hinter uns, der, der existiert doch gar nicht mehr, dann sage ich, falsch. Das, das hat man uns vielleicht versucht irgendwie einzubläuen, wir leben im Kapitalismus und alles andere gibt es nicht. Stimmt so nicht. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Sozialismus am Leben ist, ist unsere gesetzliche Krankenversicherung. Genau nach dem Prinzip, wie ich es gerade erklärt habe, funktioniert das. Solidaritätsprinzip, ja? Einer für alle, alle für einen. Im Prinzip zahlen alle ein und haben alle was davon. Denn der Staat, wir alle, die Gesellschaft, hat natürlich ähm, ein Interesse daran, dass es uns allen gut geht, dass wir gesund sind. Ne? Genau, denn dann leisten wir auch entsprechend Arbeit und die Wirtschaft wird angekurbelt, wir, wir gehen arbeiten, wir bringen Geld ins System. Also da, da ergänzt man sich dann auch wieder Sozialismus und Kapitalismus. Und es gibt da natürlich ähm, ein gewisses Problem. In diesem System funktioniert der Sozialismus wunderbar. Was hier nicht funktioniert, ist der Kapitalismus. Und da müssen wir uns nur die USA anschauen. Ja? Das, das geht absolut überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich das kaputteste Gesundheitssystem der Welt, das es momentan gibt, das wirklich nur darauf aus ist, wie ich es vorher gesagt habe, jeder für sich. Ja? Also wenn du es halt nicht schaffst, wenn du nichts verdienst oder wenig verdienst, hast du halt Pech gehabt. Und dann sterben da jedes Jahr Zehntausende Menschen und Millionen sind nicht versichert oder unterversichert, weil der Gedanke da ist, Sozialismus ist super böse, Sozialismus, das sind die Russen, das sind die Kommunisten, das wird den Menschen da ständig eingebläut. Das System, das Gesundheitssystem, was wir hier haben, ist Sozialismus pur, stimmt natürlich auch, aber... Das macht es ja, ihr seht ja, es funktioniert, also es würde ja keiner ähm, hier sagen, wir wollen das nicht mehr oder kaum jemand sagen, wir wollen das nicht mehr. Es funktioniert, also muss man es nicht schlecht reden. Es gibt natürlich auch hier Verbesserungsmöglichkeiten, nicht jeder in Deutschland ist versichert, aber bei weitem natürlich viel mehr als in den USA. Das liegt aber auch am Gesetzgeber, weil er sich nicht richtig darum kümmert. Also ähm, natürlich ist das System auch nicht perfekt, aber es ist verdammt gut. Ich gehe zum Arzt, egal was ich habe und... Ich muss keine Angst haben, dass ich die Schulden, die ich dann anhäufe, wie es in den USA auch der Fall ist, niemals bezahlen kann. Und genau das ist Sozialismus. Wenn zum Beispiel das nach dem Solidaritätsprinzip funktioniert, wir alle einzahlen und wir alle was davon haben. Und jetzt warne ich einfach, ich persönlich, vor dem Kapitalismus in diesem System, vor den privaten Krankenversicherungen. Denn die haben ja dieses Interesse nicht, dass es uns allen gut geht die haben ja nur das Interesse, dass sie Kohle machen, dass sie Gewinne machen, so viel wie möglich. Ja, und genau das sehen wir in den USA. Und deswegen finde ich das hier ähm, furchtbar, diese Entwicklung, die es jetzt gibt. Diese ganzen Zusatzversicherungen oder auch die private Krankenversicherung, die dürfte es meiner Meinung nach gar nicht geben, denn das, das Existieren von zwei Systemen für eine und dieselbe Sache kann nicht richtig sein. Also es kann ergänzende Systeme geben, aber das ist nicht der Fall. Das muss sich hier nicht ergänzen. Ja? Wenn wir die Krankenversicherung haben, alle zahlen ein, alle haben was davon, dann muss auch jeder entsprechend versorgt werden. Da kann man dann nicht irgendwann rauspicken und sagen, ja okay, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, das überlassen wir jetzt mal den Privaten, das geht nicht. Also da treffen zwei Systeme aufeinander, die, die überhaupt nicht zusammenpassen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Und es, es geht einfach nicht. Wie gesagt, schaut euch die USA an, da wird natürlich ständig propagiert, Sozialismus ist böse und ähm, diese Krankenversicherung wollen wir nicht und jeder ist sich selbst der Nächste und du schaffst das. Das ist auch so ein bisschen die US-amerikanische Mentalität. Ja, ich schaffe das, ich bin ein Ami. Ja, totaler Bullshit. Also ich würde niemals auf die gesetzliche ähm, Krankenversicherung hier verzichten, obwohl ich schon mal privat versichert bin, war und äh, weiß, wie das ähm, war. Ähm, nein, also das ist einfach der Grundpfeiler hier auch unserer, unseres Zusammenlebens, ja unserer Gesellschaft. Ähm, darauf möchte ich nicht verzichten, ich bin mir sicher, dass viele von euch darauf auch nicht verzichten möchten, niemals, und deswegen warne ich auch davor, aus unserer Krankenversicherung tatsächlich sowas wie eine Grundsicherung zu machen, wo dann der Gesetzgeber oder wer auch immer ähm, entscheidet, was dann am Ende doch noch bezahlt wird und was nicht, was wichtig ist und was nicht, und der Rest dann die Privaten abdecken sollen. Also ganz schlimmes Szenario, weil das vielleicht dann doch irgendwann mal endet wie in den USA. Also wirklich, wenn, wenn irgendwie sowas im Gespräch ist, bitte seid dagegen, stell, stemmt euch dagegen und lasst euch nicht vom Wort Sozialismus durcheinander bringen. Wenn jemand sowas dann einwirft und euch Angst machen will, stellt euch für das Soziale, stellt euch bitte nicht gegen das Soziale, sondern tretet dafür ein. Und im Prinzip kann ich jetzt genauso weitermachen. Alles, was irgendwie im Interesse unserer Gesellschaft, des Staates ist, hat seine Grundlagen, seine, ja, sein Fundament irgendwo im Sozialismus. Irgendwo kommt immer Solidarität durch und Gleichheit und Gerechtigkeit. Damit wir, ja, Gleichheit nicht im Sinne von alle sind gleich haben, sondern alle haben die gleichen Möglichkeiten, ja, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Das ist das ist das Wichtige. Und so können wir mit vielen Themen weitermachen. Zum Beispiel, wo Kapitalismus, purer Kapitalismus auch nicht funktioniert, ist die Wohnsituation. Ja, Es kann nicht sein, dass nur Menschen, die es irgendwie leisten können, in bestimmten Städten und in bestimmten Orten leben, und Menschen, die dort eigentlich leben müssten, weil sie dort arbeiten, weil sie dort Familie haben, dort nicht leben können, weil sie sich nicht leisten können. Ja, Das passt nicht zusammen. Der Staat muss seine Aufgabe wahrnehmen und dafür sorgen, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Deswegen leben wir ja auch zusammen, deswegen gibt es einen Staat und eine Gemeinschaft. Wenn alles kapitalistisch wäre, wenn alles nach dem Prinzip laufen würde, jeder ist das selbst der Nächste, dann bräuchten wir keine Gesellschaften, dann bräuchten wir keine Staaten, dann, dann wäre ja nur noch Krieg, also dann würde nur noch jeder gegen jeden ähm, kämpfen, so wie es ja schon mal war. Also das können wir nicht wollen. Deswegen, wir brauchen einen Sozialismus, der irgendwie die Gesellschaft auch zusammenhält. Und da muss man sich überlegen, an welcher Stelle ist denn der Sozialismus richtig und an welcher Stelle ist denn der Kapitalismus richtig? Also wo, wo gibt es da vielleicht Schnittmengen, ähm, wo kommt man auch zusammen? Aber in diesem Fall Wohnraum für mich eindeutig klar Vermieten, Wohnraum, das gehört einfach in staatliche Hände. Das kann man nicht privaten Menschen auferlegen und sagen, du sorgst jetzt für Wohnraum. Und die dann gleichstellen mit großen Konzernen, die auch für Wohnraum sorgen wollen. Und das Perverseste ist ja dann dabei, wenn man will, dass die Sozialwohnungen schaffen, dann brauchen sie oft einen Anreiz. Ein Anreiz bedeutet, dass wir, also wieder der Staat, soll. Wir sollen zahlen, wir sollen die quasi motivieren, dass die Wohnungen bauen. Also verlässt sich der Kapitalismus da hier wieder auf den Sozialismus. Was nie diskutiert wird, was immer verschwiegen wird, weil der Kapitalismus ja so geil ist und der Sozialismus nie funktioniert, wird, wird das ständig verschwiegen, obwohl der Kapitalismus ja andauernd abhängig ist vom Sozialismus denn sonst würde der Kapitalismus, weil er ja in seinen Grundgedanken so funktioniert, niemals etwas für die Gesellschaft tun. Ich habe doch als Kapitalist überhaupt kein, keine, ähm, ich verschwende doch keinen Gedanken daran, ähm, Sozialwohnungen zu bauen für Menschen, die mir ja wenig Geld bringen, wenn ich es auch für Menschen bauen könnte, die mir viel Geld bringen. Wann baue ich Sozialwohnungen? Naja, wenn die mir der Staat was bezuschusst oder wenn er mir irgendwas erlässt. Aber das ist ja dann schon wieder Sozialismus. Weil dann wieder das, die, die, die alle mit eingreifen. Das ist dann wieder das Solidaritätsprinzip. Und das, das, das passt dann halt nicht zusammen. Aber das sehen viele oft nicht. Ja? Das, das, ist, das ist erschreckend. Also Wohnungsmarkt, sage ich auch, Kapitalismus funktioniert nicht. Da braucht es Sozialismus. Und da braucht es auch wirklich eine, eine, eine Wende. In den 90er Jahren hat die Politik ganz viel staatlichen Wohnraum verscherbelt für ein paar Mark. Damals hat auch keiner geschrien, Hilfe, Sozialismus, wir wohnen alle in günstigen Wohnungen, das wollen wir nicht mehr, ja, wir wollen, dass alles privatisiert wird. Absoluter Blödsinn. Und wenn heutzutage irgendwie davon die Rede ist, dass der Staat wieder Immobilien kauft oder baut oder vielleicht auch Menschen enteignen will, also große Konzerne, Unternehmen enteignen will, dann ist gleich wieder Panik, ja. <lacht> nee, also kann ich überhaupt nicht verstehen, weil wir brauchen ja, wie gesagt, so einen gewissen Kit, der uns zusammenhält als Gesellschaft. Und so können im Prinzip das Ganze immer weiter spinnen, immer weiter spinnen. Schulen, Bildung, ja, das ist auch nach dem Prinzip des Sozialismus gestaltet hier in diesem Land größtenteils. ja. Wir haben öffentliche Schulen, die sind kostenlos. Ähm, unsere Unis sind zum größten Teil kostenlos. ja. Man hat ein paar Euro für Semesterbeiträge etc. Aber wenn man sich das wieder anschaut, was der Kapitalismus draus macht in den USA, ähm, wo die Menschen dann, wenn sie studieren gehen und wenn sie an guten Unis studieren gehen, ähm, teilweise Hunderttausende von Dollar Schulden haben, ähm, da weiß man, das stimmt was nicht. Es funktioniert nicht. Kapitalismus funktioniert in der Bildung nicht. Und natürlich, wer profitiert im Kapitalismus dann von so einem System? Doch nur diejenigen, die sich's leisten können. Dagegen steht ja der Sozialismus da und sagt, nee, Moment mal, wir müssen ja dafür sorgen, dass alle gleich behandelt werden, die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten haben. Das hast du natürlich im Kapitalismus nicht. Wie gesagt, wenn es nur ums Geld geht, nur um dieses eine... Ähm, ich, ich, ich, ja, und, und sonst niemand, ähm, dann kommst du nicht voran als Gesellschaft. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, ich, ich sehe auch die USA wirklich als rückständige und ähm, sich zurückentwickelnde Gesellschaft. Und ähm, uns steht das eventuell auch bevor, wenn wir so weitermachen. Also ich finde es echt gruselig, wie sich das hier zum Teil auch entwickelt. Also auch da müssen wir etwas dagegen tun. Und die vermutlich größte Errungenschaft des Kapitalismus ist, Meiner Meinung nach, dass er eben diesen Sozialismus so kaputt redet, diese Solidarität, diesen Gedanken, diesen Gemeinschaftsgedanken, der wird da so kaputt geredet, dabei ist er ja absolut abhängig davon. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Banken- und Wirtschaftskrise anschauen, ja, da haben Privatleute oder Unternehmen ähm, jede Menge Geld gemacht, ist sonst wo hingeschafft in Länder, die man niemals auf der Weltkarte findet, wenn man nicht weiß, wo die sind. Ähm, das macht der Kapitalismus ja, und dann bricht alles zusammen und dann heißt es, Hilfe, Hilfe, Staat, hilf mir doch. ja. Und, und Politiker wissen dann auch nichts anderes mehr als zu, zu helfen, unsere Gelder auszuschütten, ja. Das wird dann quasi nach einem Solidaritätsprinzip, was da eigentlich gar nicht existiert oder existieren dürfte. Vor allem nicht, wenn die Leute ständig nach einem freien Markt schreien und sagen, hier, freier Markt, der ist doch super, der ist doch toll. Wenn das wirklich ein freier Markt wäre, dann wäre dieses System schon längst zusammengebrochen. Dann weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch die Hälfte der Banken hätten, die wir jetzt haben. ja. Also Absolut krass, was da passiert. Genauso wie jetzt mit der Automobilindustrie oder hier mit den Kohlekraftwerkbetreibern und sowas. Ja, Die sollen jetzt auch entschädigt werden. Ja, Von welchem Geld denn? Ne? Ist ja klar, die haben Gewinne gemacht, die haben Kohle gemacht. Haha, Kohle. Ohne Ende haben die dann sonst wohin geschafft, statt irgendwie die anzulegen zur Sicherheit, weil wenn irgendwas passiert. Nein, solche Regelungen gibt es größtenteils nicht. Na, und dann muss dann natürlich wieder der Steuerzahler eingreifen. Und genau da ist dann der Sozialismus wieder... Richtig gut, ne? Also dann ist er gerade recht, aber das Wort wird natürlich nicht benutzt. Also wäre ja wär wär doof, wenn jetzt dann dieser Kapitalist irgendwo, der da in so einem Unternehmen oben sitzt, sagen würde, oh, bin ich aber froh, dass jetzt die Gesellschaft da eingegriffen hat, dass mich der Sozialismus wieder gerettet hat. Ja, wird, wird niemals passieren. Also wir müssen... Keine Panik machen, nur weil jemand versucht, irgendwie auch in Zukunft unser Zusammenleben zu verbessern, unsere sozialen Standards zu verbessern. Und ja, da muss dann vielleicht auch mal der Kapitalismus hier und danach geben. Und dann können wir es schaffen und dann können wir auch die Dinge verbessern. Und es gibt durchaus Bereiche, die eben nicht jeden betreffen oder die nicht im Sinne des Staates sind oder die dem Staat einfach egal sein können. Wenn du dein Handy kaufst zum Beispiel, dann ist es mir und im Staat vollkommen bums, ob du jetzt dann 50 Euro fürs Handy ausgibst oder 1000 Euro fürs Handy ausgibst und bei wem du es kaufst. Natürlich gibt es immer noch Probleme mit dem Kapitalismus wegen Ausbeutung und so weiter, aber lassen wir das jetzt mal kurz weg. Ähm, da ist es egal bei solchen Produkten, ja. Du kannst dir eine Jeans kaufen für 10 Euro, du kannst dir eine Jeans kaufen für 100 Euro, du kannst deine Möbel bei Poco kaufen, du kannst deine Möbel bei IKEA kaufen, du kannst deine Möbel sonst wo kaufen. Ist mir ist mir vollkommen Latte, ja. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit unserer Gemeinschaft und, und unserem Kit, der uns zusammenhält, zu tun. Ja, da, da kann der Kapitalismus von mir aus noch wüten, wüten in Anführungszeichen, ähm, wie er will. Ähm, da funktioniert das ja auch einigermaßen. Ja, da hängt nicht äh, das Dach über dem Kopf davon ab. Da hängt jetzt nicht unbedingt meine Gesundheit davon ab, welches Handy ich jetzt mir, mir kaufe. Also da funktioniert das schon. Deswegen sage ich ja, es gibt diese zwei extremen Seiten und dazwischen ist so so, so ein riesiges Feld, wo, wo sich alles überschneiden kann und wo es in ganz viele Richtungen gehen kann. Aber man muss eben austarieren, was tatsächlich ähm, richtig wichtig ist, ähm, was für die Zukunft wichtig ist und man soll die Dinge auch bitte beim Namen nennen. Also man soll jetzt nicht, ähm, wie es die Amis machen eine solche Panik, ja, solche Panik verbreiten ähm, beim Wort Sozialismus und bei äh, gesetzlichen Krankenversicherungen. Also diese, die drehen ja da total durch, am, die drehen echt am Rad manchmal, wenn es um dieses Thema geht. Und dann sind wir eigentlich total chilligst und sagen: ja klar, das ist ja für uns voll normal. Aber selten spricht dann halt jemand das Wort aus, dass es tatsächlich Sozialismus ist. Das ist der Grundgedanke des Sozialismus, was das da gelebt wird. Ähm, das war ja auch die Idee dahinter früher, ja, dass man dafür sorgt, dass die Arbeiter ähm, ja alle versichert sind, dass es denen gut geht, dass es dann dementsprechend auch der Wirtschaft gut geht. Ich meine, dem Sozialismus haben wir auch zu verdanken, dass wir nicht jeden Tag 60 Stunden und mehr arbeiten für einen Hungerlohn. Ja. Natürlich ist noch nicht alles optimal und nicht jeder verdient genug, um anständig zu leben, finde ich, auch in diesem Land. Aber dieser Sozialismus hat uns weit gebracht. Ja? Der hat uns die sozialen Strukturen gesichert und das Fundament gelegt für das, was wir heute hier haben. Und Sozialismus ist dann nicht gleich DDR oder Venezuela oder so. Und ja, das, das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun. Das war ja eigentlich eher so, wie soll ich sagen? Das ist eigentlich eher so ein Scheinkonstrukt gewesen, was es niemals war. Also, ähm, ja, vielleicht ähm, könnt ihr meiner Argumentation folgen, vielleicht auch nicht. Es wäre interessant für mich zu wissen, wie ihr das seht, also wie, wie sieht für euch unser soziales Miteinander in Zukunft aus, wie stellt ihr euch das vor, wie stellt ihr euch die Ökonomie der Zukunft vor, also die Wirtschaft der Zukunft. Lasst es mich lesen, schreibt gerne in die Kommentare, abonniert den Channel und dann können wir weiter diskutieren über diese spannenden Themen. Dankeschön.